Und weiter geht's beim Freund fürs Leben Bar Das ist der zweite Teil mit Paula Schwarz, unser Assoziationsspiel. Paula, schön, dass du immer noch da bist. Ich sag dir jetzt einen Begriff und du reagierst einfach ganz spontan darauf. Erster Begriff ist Berlin. Super. Zu Hause. Ähm, ja, gestern war der 1. Mai, äh, vier Randale in der Stadt. Ähm, und Berlin ist für mich eine, ist ein Labor von neuen Ideen, von dummen Ideen und von guten Geschichten. Sehr gut. Ähm, zweiter Begriff ist Mut. Das ist mein zweiter Vorname. Ähm, Mut ist wichtig. Und Mut ist die Fähigkeit, zu sich zu stehen und das auch noch auszuleben. Und ich denke, Mut ist eine Fähigkeit, die uns in einem sehr extremen Maß, sehr extrem abtrainiert wird in der Gesellschaft. Die Leute sollen nicht mutig sein und das ist total schlimm. Seid bitte ganz mutig. Ähnliche Kiste: Selbstbewusstsein. Wichtig, mutig sein auch wichtig. Selbstbewusstsein heißt aber auch sich bewusst sein darüber, wenn man mal ein Idiot ist oder wenn man falsch liegt. Selbstbewusstsein wird falsch verstanden, weil es heißt nicht, ich bin der Geilste oder die Geilste. Es heißt, manchmal bin ich auch nicht der Geilste und dann muss ich überlegen, was ich dann mache. Also das ist eine innere Diskussion. Ähm, mit sich selber und sich selber selbstbewusst sein. War das klar? Ja, ich es verstanden. Ja? Ja. Okay. Vierter Begriff ist äh, Krise. Hm. Krise, es geht bei mir sofort Boot im Kopf los, also Flüchtlingsboote. Ja. Ähm, und da denke ich aus dem jetzigen ähm, Moment an die EU und ähm, Krisen können aber gut sein, wenn man eben aus, ihr, aus ihnen lernt und das Selbstbewusstsein ähm, versucht anzupassen. Ja? Also eine Krise ist eigentlich ähm, ein Weckruf, dass man vor allem in seinem eigenen Handeln irgendwas verändern sollte und wenn man nicht auf eine Krise hört, dann wird es halt immer schlimmer. So. Und ähm, da ist das Selbstbewusstsein, wie gesagt, wieder sehr wichtig. Und im Rahmen der EU ähm, finde ich eben, dass man anerkennen muss, wir haben diese Flüchtlingskrise immer noch, wir haben auch eine Wirtschaftskrise immer noch und der Shitballen wird einfach immer größer, je weniger wir ihn angucken. Und deswegen brauchen wir mehr Selbstbewusstsein der EU darüber, wo sie fehlerhaft ist. Und das ist nicht da. Nächster Begriff ist Geld. Geld ist Energie und wenn man Energie falsch nutzt, dann ist die Energie eigentlich sehr schädlich. Und wenn wir jetzt Geld haben, was benutzt wurde, damit 5% der Weltbevölkerung eben zu 95% der Ressourcen kommen und man diese Energie, dieses Geld nutzt, um andere Menschen immer noch klein zu halten, nur damit man sich selber geil fühlen kann, ist Geld schlecht. Und Geld ist nicht, also Geld ist nicht alles. Es gibt auch andere Währungen auf der Welt wie Vertrauen, wie die Liebe, wie die Freundschaft, wie schöne Momente und ich wollte immer ein guter Mensch sein und dann kam auch das Geld, nicht von zu Hause, sondern von Menschen, die gesagt haben, die Energie ist gut und das ist wichtig. Und wenn man ein guter Mensch ist, dann ähm, ist das unbezahlbar. Nächster Begriff ist ähm, Familie. Hm ist in meinen Augen etwas, was überdacht werden muss in der Gesellschaft. Ähm, aus dem Grund, dass Menschen ihre Wahlfamilien formen und es ganz tolle Leute gibt, auch um mich herum zum Beispiel, äh, mit denen ich nicht verwandt bin, aber die ich als meine Familie sehe. Und ähm, wir haben ein verfassungsrechtliches Thema, auch mit der Ehe ähm, oder eben auch mit Blutsverwandtschaft was andere Formen von Familie, eben eine Art von Wahlfamilie, diskreditiert dagegen. Das ist noch sehr kirchlich geprägt und deswegen müssen wir auch da Innovation schaffen. Ähm, nächster Begriff ist Freunde fürs Leben, der Verein, und aber auch im übertragenen Sinne. Freunde fürs Leben ähm, machen eine sehr wichtige Arbeit. Man ist nicht alleine mit dem Gedanken, sich neu entwickeln zu wollen, sich neue formen zu wollen. Das kommt meistens aus Krisen und ähm, ich finde es toll, auch was du machst, was ihr macht. Und Freunde fürs Leben heißt aber ja auch, dass man nicht die ganze Zeit ähm, beieinander sitzen muss, sondern für mich sind Freundschaften so, dass jeder das Beste aus sich rausholen sollte. Ähm, dafür soll man als Freund dann auch Ruhe und Kraft geben. Oftmals auch aus der Distanz und dann trifft man sich wieder. Also ähm, ich bin privat kein Fan von Freundschaften, wo alle immer aufeinander kleben. Deswegen mag ich meine Superheroes auch so gerne, weil jeder braucht Zeit für sich. Ja? Und ich denke, dass Freundschaft häufig falsch verstanden wird, weil man immer sagt, der ist cool, ich bin jetzt mit dem befreundet. So und mit dem und mit dem und dann also seid gute Freunde dadurch, dass ihr gute Menschen seid und die Menschen um euch herum bestärkt und unterstützt und saugt sie nicht aus. Nummer 8 ist ähm, Visionen. Wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Ich habe nie Visionen. Ich sehe auch keine Systeme. Ich verstehe auch gar nichts. Ähm, ja, Visionen sind toll und Tesla hatte viele Visionen, Nikola Tesla. Und es ist aber so, dass man nicht die Bodenhaftung verlieren sollte. Also ähm, Drogenkonsum ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, vor allem in der jungen Bevölkerung. Ähm, Menschen wie Steve Jobs haben sehr viel LSD benutzt, um kreativ zu sein das darf man nicht bis an ein Maß treiben, wo man den Boden unter den Füßen verliert. Visionen sind gut, aber Pläne sind noch besser. Und der Beginn ist eine Vision manchmal oder eine Krise einer Entwicklung. Und dann muss man sich hinsetzen und überlegen, wie kriegt man den Fuß in die Tür der Welt. Und deswegen ist eine Vision nicht genug. Nicola Tessa hat das falsch gemacht. Der hat dann eben sehr viel über seine Visionen erzählt und ähm, hat dann auch seine Anteile verkauft an Sachen, die super als Unternehmen funktioniert haben, um Visionen voranzutreiben und ist dann ähm, sehr verschuldet gestorben, weil er zu viele Visionen hatte. und Zu wenig konkrete Pläne? Ja, also er hatte konkrete Pläne, aber die haben nicht funktioniert mhm. und er wollte das nicht einsehen und hat immer weiter reingecached und ähm, das war für ihn nicht schlimm, weil er war so anerkannt, dass ähm, man ihm immer wieder auch die Schulden erlassen hat und auch Geld geliehen hat. Aber man will doch noch mehr erreichen, glaube ich. Unser nächster Begriff ist ähm, Wohltätigkeit. Wenn man nicht weiß, wie man sich selber Gutes tut, sollte man nicht versuchen, anderen Menschen Gutes zu tun. Wohltätigkeit funktioniert. Heutzutage in der Wirtschaft vor allem nicht, weil man gar nicht weiß, worüber man spricht. Weil es den Menschen innerlich scheiße geht, das gibt niemand zu und dann versucht man sich abzulenken, dadurch, dass man einem Geflüchteten irgendwie hilft oder irgendeiner Oma manchmal hilft und das ist keine Wohltat, das ist Ablenkung. Und wir müssen dahin kommen, dass die Menschen erstmal lieb zu sich selbst sind und sich selber lieb haben. Dafür muss man wissen, wer man ist. Und erst dann können wir wirklich Wohltaten schaffen. Okay. Danke bis hierhin. Das Assoziationsspiel.